Hallo, mein Name ist Ruth Theuermann, ich bin Kinesiologin und Mentaltrainerin und ich freue mich sehr, dass du hier auf meinem YouTube-Kanal bist. Ich möchte hier heute mit dir eine Meditation zum Thema Selbstvergebung teilen. Vergebung ist etwas, das nicht in unserem Kopf oder in unserem Ego geschieht. Vergebung geschieht im Herzen. Dabei geht es auch nicht um Schuld um Verdrängen, Vergessen. Es geht darum, alten Schmerz oder Kränkungen wirklich im Herzen loszulassen, Heilung zuzulassen und wieder leichter zu werden. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Meditation. Finde nun einen Platz im Sitzen oder Liegen an dem du die nächsten Minuten ganz ungestört sein kannst. Spür nochmal in deinem Körper nach, ob du etwas an deiner Position verändern möchtest, ob dir warm genug ist. Und schließe dann deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch hinein. Atme durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund wieder aus. Nochmal durch die Nase einatmen. Und durch den Mund ausatmen. Und wiederhole das gleich nochmal. Atme durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Spür, wie du mit jedem Atemzug tiefer in die Entspannung sinkst, dein Körper schwerer wird und die Gedanken in deinem Kopf immer leiser und leiser werden. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn da jetzt noch Gedanken da sind. Lass sie vorbeiziehen wie kleine weiße Wölkchen und Komm mit deiner Aufmerksamkeit immer wieder zurück zu deiner Atmung. Spüre, wie du immer tiefer mit deinem Körper in Verbindung kommst. Wie es immer stiller in dir wird. Und die Stille in dir ermöglicht dir, all das wahrzunehmen was ich gerade zeigen möchte. Leg nun deine Hand auf deinen Herzbereich und atme einige Atemzüge ganz entspannt in dein Herz. Mit jedem Atemzug kannst du wahrnehmen, dass sich dein Herzraum ausweitet. Mehr Raum entsteht. Es ist dieser Raum, der dir dient, alten Schmerz zu vergeben, dir selbst Fehler oder Versagen zu vergeben. Bleib nun gut in Verbindung mit deinem Herzen. Und lasse vor deinem inneren Auge eine Situation, ein Ereignis auftauchen, dass du dir selbst immer noch übel nimmst. Für das du dich selbst vielleicht immer noch bestrafst mit deinen Gedanken oder deinen Worten, deinen Handlungen. Ein Ereignis oder eine Situation, in der du das Gefühl hattest, versagt zu haben gescheitert zu sein. Das kann etwas aus der Gegenwart sein, es kann aber auch sein, dass dieses Ereignis schon lange, lange zurückliegt und immer noch in dir wühlt. Es gibt nichts, was zu klein oder zu groß ist, um Vergebung erfahren zu können. So nimm einfach wahr, was jetzt auftauchen möchte in dir. Spüre, was du in deinem Körper wahrnimmst, wenn du an dieses Ereignis oder diese Situation denkst. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Körper, die sich nun bemerkbar machen. Verspannung oder Härte, Kälte. Nimm wahr, dass es diese Bereiche sind, wo du dir selbst noch nicht vergeben hast, wo noch alter Schmerz, Kränkung, Wut, Traurigkeit oder Enttäuschung sitzt. Spür in deinem Körper dass du dich mit dieser Selbstbestrafung selbst verletzt, dir wehtust und deine Energie daran hinderst, wirklich frei zu fließen. Und nun frage dich selbst, was hält mich noch ab, mir wirklich zu vergeben? Lasse die Antwort in dir auftauchen. Und frage dich dann, stimmt das wirklich? Vielleicht kommen in dir Zweifel, ob du es denn verdient hast, dir diesen Fehler, dieses Ereignis wirklich zu vergeben. Vielleicht hast du Angst, weil du nicht genau weißt, wie diese Vergebung aussehen soll. Vielleicht zweifelst du auch, weil du Vergebung noch mit Schuld, mit Verdrängung, vergessen gleichsetzt. Dann erlaube dir jetzt, in deinem Bewusstsein und auch in deinem Unterbewusstsein zu erfahren, dass du es wert bist, dir selbst zu vergeben, dass du es wert bist, in Frieden mit dir selbst zu sein, dass du es verdient hast, glücklich, erfüllt, voller Freude zu leben. Auch wenn es da Situationen gab, die nicht so waren, wie du es dir gewünscht hast, in denen du nicht so warst oder dich nicht so verhalten hast, wie du es von dir selbst erwartet hättest. Selbst dann hast du verdient, dir jetzt zu vergeben, aus der Tiefe deines Herzens. Viel zu lange hat diese Verletzung, Kränkung, diese negative Emotion in dir Platz gehabt. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden, sie loszulassen und wirklich in Vergebung mit dir zu gehen. Stelle dir die Energie der Vergebung als weiß-goldenes Licht vor. Stell dir vor, dass dieses weiß-goldene Licht nun dein Herz bestrahlen darf. Dein ganzer Herzraum wird von diesem weiß-goldenen Licht erfüllt, ausgefüllt, diesem Licht der Vergebung, ganz sanft weich und trotzdem hell und warm. Es ist so, als würde dieses Licht alle schmerzhaften Vorwürfe an dich selbst nun ganz sanft auflösen. Vielleicht kannst du es im Körper wahrnehmen. Und nun lass dieses weiß Licht auch in die Bereiche deines Körpers fließen, in denen du vorher noch Kränkung, Schmerz, Härte oder Kälte wahrgenommen hast. Lass das weiß Licht jetzt auch dorthin fließen und sage dir innerlich immer wieder, ich vergebe mir, ich vergebe mir, ich vergebe mir. Ich habe es verdient, frei von Schuld, Vorwürfen und Selbstangriffen zu leben. Ich entscheide mich jetzt, mir selbst aus tiefstem Herzen zu vergeben. Lass das weiß-goldene Licht wirklich durch deinen Körper fließen. Alle Bereiche berühren, die noch Vergebung brauchen. Und Wiederhole innerlich für dich immer wieder. Ich vergebe mir, ich vergebe mir, ich vergebe mir. Vielleicht nimmst du wahr, dass Wärme in dir aufsteigt. Vielleicht gibt es auch Körperbereiche, wo du jetzt ein prickeln oder Kribbeln wahrnehmen kannst. Dort kann die Energie jetzt wieder beginnen zu fließen. Stell dir vor, wie du dich selbst jetzt in den Arm nimmst. Voller Liebe, voller Akzeptanz. Und dir selbst sagst, alles ist gut. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Auch wenn ich manchmal Fehler mache. Ich darf mir immer wieder vergeben. Dann bleib noch einen Moment mit dir selbst in dieser innigen Umarmung. Spür die Liebe, die da fließen darf. Spür die Energie, die in deinem Körper entsteht. Und genieße diesen Moment einfach. Und dann beginn langsam wieder in deinen Körper zurückzukommen. Nimm einen tiefen Atemzug. Atme in deinen Körper hinein. Loch die Nase ein und den Mund aus und wiederhole das noch zwei bis dreimal. Und dann. Beginne auch wieder deine Hände und Füße zu bewegen, deinen Körper zu spüren. Vielleicht nimmst du wahr, dass du jetzt leichter bist als davor. Vielleicht spürst du, dass sich deine Energie verändert hat. Und dann streck dich mal richtig, nimm dir den Raum um dich herum und öffne in deinem eigenen Tempo die Augen um wieder ganz im Hier und Jetzt, ganz in Frieden mit dir anzukommen. Ich freue mich sehr, wenn du diese Meditation teilen und kommentieren möchtest. Schön, dass du da bist.